Erstmal ist wichtig, keine sperrigen Begriffe zu verwenden und zweitens für OER ist es wichtig, dass sowohl von unten als auch von oben Aktivitäten entfaltet werden. Von unten, weil letztendlich Bildung auf, dem, auf der Ebene des, der Gehirne einzelner Menschen stattfindet und von oben, weil eben auf der Ebene von zum Beispiel Bildungsministerien Strukturen festgelegt werden, die dann ganz viele Gehirne betreffen und damit ganz viele Lernprozesse beeinflussen.